Die schwarz-gelbe Landesregierung plant mit der Einführung des neuen Polizeiaufgabengesetzes die Beschneidung unserer Bürgerrechte. Sie können dich einen Monat lang einsperren ohne konkrete Tatverdacht. Sie können dich und dein Auto jederzeit kontrollieren und durchsuchen. Sie können deine komplette Kommunikation überwachen, inklusive WhatsApp und Facebook. Wir nehmen das nicht in. Wir setzen uns zu Wehr. Werde dich auch, bevor es zu spät ist.